In LIME-Server gibt es im Bereich Statistik einen Antwortfilter. Damit kann ich die Antworten filtern, sodass nur die Antworten von bestimmten Befragten in meiner Statistik angezeigt werden. Und das wollen wir uns mal als Beispiel anschauen. Zunächst mal habe ich die Umfrage aktiviert und habe beispielhaft ein paar Daten eingegeben. Das sieht man hier unter Antworten. So, man sieht jetzt hier, die Umfrage hat hier nur zwei Fragen. Und das sind so fünf Punkte-Fragen, die jeweils eben... Hier mit 1 und 1 beantwortet wurden, von der ersten Befragungsperson, dann mit 2 und 2 und dann mit 1 und 2. Und wir wollen uns anhand dieses Beispiels jetzt mal angucken, wie dieser Antwortfilter funktioniert. Okay, dafür gehe ich auf Statistiken. Diese Einstellung hier oben überspringe ich erstmal. Dazu habe ich schon ein Video erstellt, schauen Sie dafür gerne rein. Ich verlinke das hier oben und gehe dann hier runter zu dem Antwortfilter. Zunächst mal markiere ich hier einfach diese Fragengruppe, sodass also hier alle Fragen angezeigt werden und gehe dann hier mal auf Statistik anzeigen. So, Ich hatte ja jetzt insgesamt drei Fälle in meiner Umfrage drin. Das heißt, wenn ich jetzt so die Statistiken anzeige, habe ich alle drei Befragte drin und bekomme eben hier unten die entsprechenden Statistiken dazu. Jetzt wollen wir mal diese Filter ausprobieren. Dafür gehe ich jetzt hier wieder auf Antwortfilter und wähle dann hier jetzt zum Beispiel mal bei der ersten Frage die Antwort 1 aus. Und da sollten jetzt dann nur zwei Antworten erscheinen, weil wir ja nur zwei Befragte von den drei Befragten hatten, die bei dieser Frage 1 mit 1 geantwortet haben. Wenn ich also das hier einmal anklicke und dann auf Statistik anzeigen gehe, dann sieht man hier oben, dass bei den Ergebnissen jetzt steht, Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage 2. Also jetzt werden die Ergebnisse für zwei Fälle angezeigt, weil eben zwei Befragte die Antwort 1 gewählt hatten und auf diese beiden beziehen sich jetzt hier unten die ganzen Statistiken. Und man kann das Ganze auch noch kombinieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte aber nur die Antworten sehen von den Befragten, die hier mit 1 geantwortet haben und auch in der zweiten Frage hier mit 1 geantwortet haben. Dafür klicke ich einfach zusätzlich hier bei der zweiten Frage auch die Antwortoption 1 an. Jetzt sind die beide markiert und wenn ich dann auf Statistik anzeigen gehe, dann bekomme ich nur noch diejenigen angezeigt, die also die Kombination erfüllen, die sowohl in der ersten Frage als auch in der zweiten Frage mit 1 geantwortet haben. Und das ist dann eben in diesem Fall hier nur noch eine Person. Das heißt, alle Statistiken hier unten beziehen sich dann nur noch auf diese eine Person. Soweit zum Antwortfilter. Wie immer wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.